Und schön aus Mannheim zu meinem zweiten Video hier. Wir werden heute mal was ich noch nie in Deutschland gegessen habe: Jackepap. Ich habe es generell erst einmal getestet und ich finde es ist ein Video wert. Vielleicht machen wir auch eine Foto draus, aber wir werden Jackepap heute testen. Achmed wird auch noch mit dabei sein. Achmed, wir schaukeln heute die Bude, habe ich gehört. So. Ja, so auf jeden Fall anstrengend, aber macht Spaß. Ja, Mann, wir machen eine Mega-Tour, Leute. Wir machen eine Mega-Tour. Wir werden jetzt snacken. Ich möchte Jackepap präsentieren, auch für die, die es nicht kennen. Guckt euch das an. Ja, ich weiß, dass es in der Türkei mir mega gefallen hat. Wir gucken mal, was es hier in Deutschland bringt. Lasst gerne Daumen oben knallen für die Tour. Wir sind schon wieder zwei Tage unterwegs. Hotel, drehen, schlafen, trainieren, ne, yes. Und äh, übrigens, wer <lacht> später das Rezept will, ist gar kein Problem. Nein, <lacht> Kuss, kurz, kurz. auch mal bei wenn <lacht> auf dem Alter, Kanal vorbeigucken. Wir okay. driven los. Ein, zwei Eindrücke noch aus dem wunderschönen Mannheim. Also geiles Feeling hier Leute, du merkst den Grillgeruch in der Luft, hier wird Fleisch gegrillt. Leute scheinen gut drauf zu sein, Stadt gefällt mir im Allgemeinen, sehr sauber, sehr schön. Ja und jetzt freue ich mich, was schön Traditionelles mal essen zu können. Bock drauf, gucken wir mal. Also Stadt stimmt Feeling, stimmt, wenn das Essen jetzt noch stimmt, perfekt. Oh, guckt euch das an. Oh. Sehr schön. Oh, guckt euch, wie er das macht. Wunderbar, das sieht geil aus. Sehr schön aus. Darf ich dich kurz was fragen, mein Lieber? Wie ist das denn? Wie wird das denn jetzt serviert, das Ganze? Es kommt auch an, wenn mhm. man will auf dem Teller mit Reis mhm. und Pommes, und ja. und Salat dazu mhm. oder wenn man will, im Dürem oder in Brot. Man kriegt in der Türkei einen Spieß mhm. und man kriegt automatisch immer einen weiteren dazu, bis man selber von sich aus sagt, okay reicht. Hier ah. ist es so, dass man zwei Spieß bekommt ja. und falls man dazu möchte, kann man noch ein, zwei Spieße haben. Kann bekommen. man nachbestellen, ja, ja, aber die bezahlt man ganz normal. Ja. Dann, ne? ja. Schon los mit Runde 1. Wir kriegen schon mal Soßen und Salat. Dankeschön. Die kann ich noch sehr gut erinnern. War sehr gut, ja? Mega. Die hebt sich wirklich ab sehr intensiv, definitiv nicht so zum snacken muss mit was anderem zusammen essen, zum Beispiel mit dem Fleisch. Geil aber. Geil. sich ja auch, beziehungsweise Dacht man da überhaupt noch City zu, jetzt Schön man, schön sich geil. Let's go, würde ich sagen. In der Türkei habe ich es nämlich einfach so gegessen. Werde mir jetzt noch ein bisschen aufsparen, dass ich das mit Salat auch noch gleich probieren kann. Aber einfach den hier, so wurde es mir da vom Chef quasi gezeigt. Ganz krankes Grillfeeling. Bei mir passieren wirklich Sachen, so Geschmäcker oder Gerüche. Viele von euch, denke ich, kennen das. Verbinde ich mal mit Erinnerungen und Gefühlen, Emotionen. Ja, Der bis hat mich direkt irgendwo in den Urlaub reingeflasht. Direkt in den Urlaub, Hitze, geile Straße, gute Laune, nette Menschen, Leute, die ausgelassen feiern. Mhm. Danke für mein Lieber. Leichte Kräuternote noch mit drin, ganz dezent, aber im Vordergrund dieser krasse Grillgeschmack. Ich möchte mich so weit aus dem Fenster hängen, ich habe wirklich bei einer berühmten Station gegessen. Die war, soweit ich es in Erinnerung habe, deutlich lammlastiger. Aber für mich, den europäischen Gaumen, finde ich das sogar geiler. Ganz stark. Mega schön. Mit Oregano wird hier noch ein bisschen gearbeitet, weil bei den anderen auch, wo du schon mal gestern ne? ist, ist das normal denn? Ne? Aber da hinten zu viel. Guck mal rein, ihr merkt noch das Fett. Ihr merkt die Struktur im Fleisch ganz deutlich, was überhaupt nicht schlimm ist, was geil ist. Ihr merkt halt diesen starken Fettanteil auch. Das ist halt das, was vom Grill kommt, angeröstet ist, was sich halt auch wegkickt dann noch. Habe ne? ich also nicht mit gerechnet, dass es so geil wird von dem Eck. du noch einmal den hier machen? Aufziehen. Wunderbar. Achmed hat mich drauf gemacht. Original. Mit ein bisschen Tomate. Ich bin wirklich gerade im Struggle. Zwiebel mit rein. Da sind auch die schönen Kräuter. Das muss eigentlich gewesen sein, Achmed. Und ich werde einen bis gleich. Wir bestellen die gleich neu, Achmed. Ich muss einen gleich mit äh, der Soße noch. Aber einen will ich so ohne. Ich bin gerade nicht mehr hier, Leute. Ich bin irgendwo in der Türkei. Ich durfte jetzt schon ein paar Mal öfter da sein. Dafür muss ich noch ein bisschen nehmen, Leute. Dafür muss ich noch ein bisschen nehmen. Er ja, hat mich zu doll geflasht. Oh ja. Mmh. ja. Demi, Leute. Da gehe ich jetzt auch mit Händen bei. Ist mir auch egal. Ein bisschen Tomate. Ist mir auch egal. Zupfe ich hier jetzt mit rein. Ein bisschen Zwiebel. Denn. Den perfekten Bissen. Auch sehr geil, sollst du nicht mehr dieses originale Feeling? Du hast halt so dieses intensivere, weichere Brot noch. Das ist ja auch mit Hilfe gebacken, dieses Brot, ne? Du merkst halt hier so diesen intensiveren Backgeschmack irgendwie. Auch geil, anders. In dem Fall bevorzuge ich aber tatsächlich dieses Traditionelle. Es ist einfach anders, es ist jetzt nicht schlechter oder besser. Ganz hohe Kunst. Mich erinnert das so ein bisschen auch immer an Döner-Teller, gerade an den Nomaden-Teller von Pamphylia in Berlin. Hast du auch Brot dazu, geniales Fleisch. Hast du deine Kombi, jeder kann mixen, wie er möchte. Der eine nimmt noch Gurken rein, der Nächste nimmt Tomaten rein, der nächste Zwiebeln, mega. Eigentlich musst du auch noch ein bisschen Peperoni dazu nehmen. Ja, komm, das ist genial. Da wird sich einfach der Ball hin und her gespielt im Mund. Im wahrsten Sinne des Wolles? Nee, gar nicht im wahrsten Sinne des Wolles. <lacht> Aber das ist ein geiler Schlagabtausch kurzen Impuls von der Tomate. Fleisch kommt wieder reingeschossen. Dann schmeckst du den Paparoni. Dann kämpfst du das Fleisch wieder vor und ist wieder im Vordergrund. Geil, Leute. Geil. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Spot Nummer 2. Das ist für mich absolut, absolut heftig. Wir werden hier jetzt noch so vieles geht snacken. Den Rest einpacken lassen, dann chillen wir ein paar Stündchen und dann geht es weiter nach. So, lasst euch überraschen von Spot Nummer 2. Punktzahl. Das war krank. Durch eine 9,50. <lacht> das war echt heftig. Oh, wow, wow, wow. Ich eigentlich zu wenig jack hip gegessen für eine 9,5. Deshalb, weil ich zu wenig Erfahrung habe, kann ich nur eine 9,2 geben. Das war ganz krank. Ich Hey, warum? Wo wirst du noch so viel Jackeeper essen? YouTube beginnt erst für <lacht> uns, Mann. Das ist erst der Anfang. Hier übrigens auch. Ist das jetzt nur die Straße oder hier auch der Platz? Also auf jeden Fall zählt das hier zu klein Istanbul, wie man sagt, in Mannheim. Und äh, ja, wir haben das erst gar nicht gepeilt. Ich wollte eigentlich da eine Foodtour separat sowieso machen. Jetzt sind wir irgendwie da reinge reingeplatzt. Also eigentlich kann man dann hier an der Stelle bleiben und ich gucke mal in eure Empfehlung auch nochmal rein, was ihr mir hier empfohlen habt. Und hier werden wir uns jetzt nochmal niederlassen bei Spot Nummer 2. Also, was wir jetzt mitnehmen werden, du kannst vielleicht besser von dir sagen, was ein sehr berühmtes. Das, Gericht ist. das ist äh, halt typisch Fischrestaurant aus der Türkei. Das geile Makrelen-Sandwiches, Sardellen-Sandwiches. Sogar mit den Farben haben sie genau original mitgespielt, wie naja. in der Türkei. So, ne? Und dann nehmen wir dieses Balik Ekmek? Ich würde einfach beide nehmen. Balik Ekmek und Ekmek Aras. haben sie. Und dann einfach von jedem Paar bisschen. Okay, hört sich gut an. Achmed hat den Plan und wir werden ihn uns annehmen. In der Türkei hört man immer mal wieder von diesem Gericht, was halt eben sehr beliebt auch ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gegessen habe. Ich glaube nämlich nicht. Ach man hat gerade beobachtet und echt dementsprechend auch. Erst gebraten und dann wird es nochmal angegrillt. Das sieht köstlich aus. Ganz softes Brot, richtig geil soft, was ich natürlich mache. Nachmittag ne? macht man jetzt Zitrone drüber, ne? Fisch und Zitrone, das geht gar nicht. Das ist wie Fleisch und Salz. Mega gut. Was ich erst befürchtet habe, dass das Brot so dick ist, wisst ihr? Das sah so dick aus und ich dachte, okay, wie es schon so schön sagt, das ist so präsent, das ich nimmt nicht, zu viel nicht. Raum ein. Aber nein, mega. Irgendwas schwebt hier in der Luft, wisst ihr? Dieses Feeling, wirklich, heißt ja nicht umsonst auch klein Istanbul. Das war das, was mich auch unbewusst drüben gepackt hat. Wieder dieser Biss in den Fisch, das wäre ich direkt am Meer. Schöne Panade, schön kross gebraten, wenn ihr euch das hier so anguckt. Top-Vibes, oder? Vom Brot her? Irgendwo schon. Irgendwo schon. dadurch, dass ihr reinbeißt, komprimiert sich das auch. Klebt so ein bisschen zusammen. Was halt auch sehr special ist, ist, dass ihr dieses eingelegte Gemüse habt. Ihr habt da ja wirklich bearbeitetes Rotkraut. Es gibt diese gewisse Säure noch rein, was natürlich bearbeitet ist mit Essig und so weiter, was diese gewisse Giftigkeit mit reinbringt. Im positiven Sinne, mega. Das Gemüse klingt noch richtig nach, die Frische, das Knacken. Habt ihr auch noch Rucola drin. Kombiniert super. Geil. Magere Filet, Traum. Ich muss zudem auch generell sagen, da sind ja keine Soßen drin, gar nichts, aber es ist kein Stück trocken. Der Fisch bringt so viel Saftigkeit mit sich, das ist überhaupt nicht raus. Kommt mir da nicht mit irgendeiner Soße oder einer Remoulade. Da habt ihr einfach dieses Feeling nicht. Wiederum das hier ist mir ein wenig zu trocken, bin ich ehrlich. Das, was hier der Fisch mit sich bringt, hier ist mit Makrelenfilet, diese Saftigkeit habt ihr hier natürlich nicht. Viel dünner, trotzdem noch trocken, geiles Feeling und das sich natürlich noch durch die Mehlpanade, die ihr oben drauf habt. Fisch ist schön miliert gibt so ja, einfach noch mal andere Vibes mit sich. Das ist mein Favorit. Wir snacken uns hier noch ein bisschen voran und gehen rucki zucki zu Spot Nummer 3. Bock die Tour hier für euch auf jeden Fall. Wenn ihr sagt, ich habe die falschen Spots hier gewählt, dann müsst ihr natürlich einen Kommentar reinschreiben, was ich testen soll. Generell, wenn ihr wollt, dass ich noch ein Foodtour hier mache, weil hier gibt es sehr, sehr viel und euch das Bock. Lasst es mich wissen. Daumen oben. Hier gibt es wirklich ganz, ganz viel. Wir können hier noch fünf Touren machen, theoretisch. Achmed, was hast du? Du hast jetzt auch beide probiert. Ich verstehe, Wolger, warum er das andere bevorzugt. Mhm. Es mhm. ist tatsächlich saftiger. Das Gemüse, wie geil das in Essig eingelegt ist, ersetzt wirklich die Soße. Wirklich geil, geil. Ähm, Sardellenfilets auch mega, mir auch mega geschmeckt. Schön paniert mit Maismehl. Geil, aber das hier, mein Favorit. Wir snacken jetzt weiter und dann geht es zum nächsten Spot. Merkt ihr das? Keine Musik gerade. Ich wollte euch einmal die Vibes so mitgeben. Also, ihr könnt es natürlich nicht spüren, aber ist einfach schön, Mann. Dann auch noch geiles Wetter heute. Ist richtig schöne, entspannte Futur. Es kommt was ganz Spezielles auf euch zu, Leute. Lammkopfsuppe. Ich bin ja recht schmerzbefreit, Mann. Lammkopfsuppe, kein Problem für mich. Ist gar kein Problem, Lammkopfsuppe, Achmed. <lacht> Irgendwas habe ich nur letztens gegessen, was wirklich... Ach so, das war aber, nee, das war was anderes, Mann. 100-jährige Eier und so, da kam ich auch nicht drauf klar. Aber sonst bin ich recht Und Urineier habe ich gegessen. So eine äh, ja, chinesische Spezialität, Katastrophe. Aber jetzt <lacht> bleiben wir bei der Lammkopfsuppe. Wunderbar. Aber... Wow. Wow. Danke, mein Lieber. Danke. Kommt Zitrone rein, sagst du? Muss. Yeah. Oh nein. <lacht> Den habe ich gleich im Mund. Lang, Achmed, lang? Ja, ja, safe. Ein bisschen scharf So, nur ein was? bisschen. Ja, genau. als, als Topping. Als Topping. Magst du die, Achmed, die Suppe? Früher nicht, mittlerweile ja. Boah, wenn man sich das trotzdem schon mal anguckt. Das hm. ist das Fleisch. Ja, oh, das zerfällt richtig, hast du gesehen? Oh, richtig Fäden zieht das. Ich feier das hart auch mal so eine Sache zu essen, Mann. Sehr geiles Brot. Das hat so ein bisschen irgendwie Feeling vom Pfandkuchen ist bewusst so gemacht, damit, ja. du, wenn du es eintunst, dass ja. ist das voll Kann er jetzt trotzdem einmal probieren, gucken, wie der warte, unter. Warte, warte, warte. Ja, der erste Eindruck ist wichtig, ja. ne? Perfekt. Ja. Sein? Ja, ein? Gerne. Ja, gerne. Perfekt. Oh, mega. schön. Oh, danke mein Lieber. <lacht> ganz zartes Fleisch, ganz geschmeidige Tomatigkeit. Knoblauch kommt auch mega gut. Gut, dass du den Knoblauch noch reingemacht hast. Einfach lecker. Zitrone gibt noch den leichten frischen Kick. Bombe, Leute. Wenn ich als Deutscher weiß, was ich noch gemacht hätte, ich hätte ich hier Butter drauf geschmiert. Mmh. Brot auch einen schönen Eigengeschmack. Also dieser Fleischgeschmack geht auch maximal auf die Brühe über, also die Brühe ist richtig fleischig, tomatig, Knoblauch, optimalen Kick, Feinschiff durch die Zitrone. Ganz geiles, frisches und zugleich deftiges Gericht. Das würde ich mir jederzeit hätte nicht gedacht, Langkopfsuppe ist bei mir gespeichert oben, würde ich wieder bestellen, jederzeit. Geil, wir sehen uns gleich draußen mal wieder zum Abschluss. Die Schlussaufnahme, Foodtour durch Klein Istanbul, traditionelles Essen gegessen, war mega. Eure Foodspots sind gefragt. Was habt ihr? Ach, ihr kriegt gleich noch eine Bewertung von der Suppe. Habe ich das andere schon bewertet? Oh, scheiße, auf keine Bewertung heute. Egal. Schreibt eure Foodspots rein, Leute. Ihr habt so viel immer geschrieben. Mannheim, ich habe keinen Überblick mehr gehabt. Ich werde wirklich aus diesem Video dann, ja, ausschließlich für die nächste Foodtour hier, aus diesen Kommentaren, die Spots für die nächste Foodtour wählen. Wenn das wirklich, knallt das Video. Also lasst den Daumen oben knallen. Wir sehen uns beim nächsten Video.